Herr Müller-Damian. Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich meine gewiss nicht, dass man alte Zöpfe abschneiden sollte. Ganz im Gegenteil, ich gehöre zu denen, die Traditionen für sehr wichtig halten. Aber wenn ein Gesetz 100 Jahre alt ist, ja dann, dann sollte man sich schon fragen, ob es den Realitäten noch entspricht, die mit dem Gesetz geregelt werden sollten. Und genau das ist beim Wasserrechtsgesetz der Fall. Für mich ist es schlicht unbegreiflich, wenn der Bundesrat diese hundertjährige Praxis noch einmal weiterführen muss, nur um damit eine Regelungslücke zu vermeiden. Es ist mir zu einfach, auch wenn die Regelung nur für die nächsten fünf Jahre und damit bis Ende 2024 gelten soll. Vielleicht ist es hier sogar der Fall, von Mutlosigkeit zu sprechen. Meine Damen und Herren, es braucht einen Regiewechsel. Wir müssen das Wasserzinsmaximum senken und vor allem müssen wir den Wasserzins flexibilisieren. Wir können doch nicht wie vor 100 Jahren einfach eine fixe Abgabe auf die theoretische Leistung eines Kraftwerkes erheben, nur weil wir das jetzt immer so gemacht haben. 2009, also vor knapp zehn Jahren, haben wir die Verhältnisse geändert. Damals wurde der Strommarkt äh, zumindest teilweise liberalisiert. Große Verbraucher und die Versorger können den benötigten Strom auf dem freien Markt beschaffen, wenn sie ihn nicht oder in nicht genügendem Ausmaß selber produzieren können. Bis 2009 trugen alle Schweizer Endverbraucher die Wasserzinse als Teil der Gestehungskosten der Wasserkraft solidarisch. Das ist seither nicht mehr möglich. Die Last bleibt an den Wasserkraftproduzenten hängen, die im Markt stehen und vor allem in tiefen zu wenig erwirtschaften und folglich Verluste schreiben. Damit bricht die ursprüngliche Idee einer Abgabe, die von Konsumenten an die Standortkantone und Standortgemeinde bezahlt wird, in sich zusammen. Und die Schweizer Wasserkraft wird übermäßig stark mit Abgaben belastet was deren nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit untergräbt. Hier nützt es also nichts, wenn wir die Schweizer Wasserkraft immer wieder loben und wir sie fördern wollen. Wir müssen eben den gesamten Zusammenhang mit einbeziehen. Und die Schweizer Wasserkraft, meine Damen und Herren, die braucht ihre entsprechenden Marktpreise. Auch wenn sich die Marktpreise langsam etwas erholen, würde eine moderate Reduktion der Wasserzinsmaximums auf 90 Franken pro Kilowattstunde eine wichtige Entlastung der Wasserkraft bedeuten. Trotz den gestiegenen Preisen sind die durchschnittlichen Gestehungskosten der Kraftwerke immer noch hoch und ihre Ertragskraft tief. Bei den aktuellen Gestehungskosten macht der Wasserzins mit rund 1,5 Rappen pro Kilowattstunde gut ein Viertel der Kosten aus. Die Regelung mit einem fixen Wasserzinssatz wird den heutigen regulatorischen und ökonomischen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. Und diese ökonomischen Gegebenheiten werden einerseits von subventionierten Anlagen für erneuerbare Energie, andererseits von Kohlekraftwerken bestimmt, die dank tiefer, ja zu tiefer CO2-Preise günstig produzieren. Es braucht eine faire und zukunftsfähige Neuregelung, die für die Standortkantone und Gemeinden wie aber auch für die Wasserkraftbetreiber tragbar ist. Eine fixe Abgabe, die weder die tatsächliche Produktion in einem Kraftwerk noch die Entwicklung des Marktpreises berücksichtigt, passt nicht mehr zu den veränderten Rahmenbedingungen. Zielführend ist nur eine Flexibilisierung des Wasserzinses, mit einem fixen Teil der die im nationalen Interesse stehenden Nutzung der Ressource und einem variablen, marktpreisabhängigen Teil für den betriebswirtschaftlichen Zusatznutzen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vor allem diejenigen aus den Wasserkraftkantonen, die stetige Erhöhung des Wasserzinses in den letzten Jahren wird oft mit der Solidarität und dem Ausgleich zwischen den Berggebieten und den Mittellandkantonen begründet. Das mag in der Vergangenheit seine Richtigkeit gehabt haben. Inzwischen hat die Schweiz mit dem NFA aber ein wirksames Instrument, das den Ausgleich zwischen ressourcenschwachen und ressourcenstarken Kantonen sichergestellt. Ich bin mir bewusst, dass dies einfach jetzt zu erklären ist und dass hier die Nationalbank mit ihren Auszahlungen auch mit einbezogen werden müsste, wenn es um den NFA geht. Aber wir müssen uns über die Zukunft unseres Landes, auch in der Energiepolitik, dies immer wieder vornehmen. Die Einnahmen aus dem Wasserzins werden dabei allerdings nicht berücksichtigt, obschon sie zur Ressourcenstärke der Kantone beitragen, wie andere Einnahmen eben auch. Der Wasserzins muss flexibilisiert werden, sodass die finanzielle Belastung der Kraftwerke die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Hohe Preise rechtfertigen durchaus hohe Abgaben, tiefe Preise dagegen nicht. Ein variabler Anteil entlastet die Wasserkraft, wenn die Preise tief sind, und er beteiligt das Gemeinwesen an den Gewinnen, wenn die Preise hoch sind. Damit würde auch dem Zweckartikel im StromVG entsprochen, dessen eigentliches Ziel es ist, die Rahmenbedingungen für eine eigenständige, starke, wettbewerbsfähige Elektrizitätswirtschaft zu schaffen. Meine Damen und Herren, mir geht es aber nicht bloß um die Flexibilisierung des Wasserzinses. Es geht auch um die Höhe. Wir müssen zwingend auch über die Höhe der Abgabe reden. Und Da halte ich es mit der Minderheit. 90 Franken pro Kilowattstunde sind genug, so wie es Kollege Lugenbühl auch vorschlägt. Und In der Wasserkraft, aber der Elektrizität, wird auch immer wieder das Ausland mit einbezogen. Sie können sich an die... Abstimmung der Energiestrategie 2050 erinnern, wir haben gesagt, wir wollen keinen Dreckstrom aus dem Ausland, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine übermäßige Belastung der Schweizer Wasserkraft haben. Auch andere Staaten in Europa kennen so etwas wie einen Wasserzins. Der ist allerdings um ein Vielfaches tiefer als in der Schweiz. In Deutschland, Baden-Württemberg hat vor kurzem, wenn ich mich richtig erinnere, Frau Bundesrätin, eine Erhöhung auf sage und schreibe 15 Euro gemacht. Andere Länder wie zum Beispiel Österreich haben keine solche Abgabe und ich habe mal versucht die unterschiedlichen Belastungen international zu vergleichen. Das kann einem gar nicht gelingen, weil die Systeme recht unterschiedlich sind und die Tatsache ist, dass in unseren Nachbarstaaten die Wasserkraftwerke oftmals Gewinnsteuern bezahlen müssen. Sie haben richtig gehört, sie bezahlen Gewinnsteuern. Ihre Belastung ist entsprechend auch recht hoch, allerdings nicht, wenn eben kein Gewinn erwirtschaftet werden kann. So setzen wir, wenn wir also die Minderheit äh, Luginbühl unterstützen und gleichzeitig eintreten, bestimmen ein unmissverständliches Zeichen. Wenn wir jetzt alles nur dem Strommarktdesign zuschieben und dann das Gefühl haben, dass dies das Lösungsmittel für alle gordischen Knoten in der Elektrizitätsbranche ist, dann ist das für mich zu kurz gegriffen. Machen wir heute den ersten richtigen Schritt, treten wir auf die Vorlage ein und unterstützen die Minderheit Zuginfluß in Artikel 49. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Das